Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Sonntag, der 11. Februar 2018. Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf unser Politikblog. Heute darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn David Rüssel zum Thema Selbstverteidigung auf Deutschlands Straßen. Hallo David. Hallo. Schön, dass ich da bin. Ja, David, du machst ähm, den YouTube-Kanal ähm, Kampfkunst-Lifestyle. Ganz genau. Wie lange ähm, machst du schon Selbstverteidigung und was hat äh, dich dorthin geführt? Also Selbstverteidigung in reiner Selbstverteidigungsform habe ich tatsächlich ein bisschen später angefangen. Mit reinem Kampfsport habe ich im Alter von 5 angefangen, das war 1986 und betreibe das jetzt seit über 31 Jahren. Und Selbstverteidigung kam dann im Alter von 12 dazu. Ja, davor war es noch reiner Kampfsport und dann hatte der Kampfsport auch Elemente aus der Selbstverteidigung. Und dann bin ich immer mehr in die Selbstverteidigung rübergegangen und heute unterrichte und lehre ich hauptsächlich nur noch Selbstverteidigung. Was sind denn die wichtigsten Stationen deiner Karriere in dem Bereich? Wichtigsten Stationen? Hm, ich denke, da gibt es ähm, von Station her ähm, die erste Station des Begreifens was ist überhaupt real, was funktioniert, was nicht. Das Gute war, ich bin damals äh, mit fünf Jahren direkt in einen Kontaktsport gekommen, nicht in eine Kampfkunst- oder Kampfsportart, wo man weniger am Mann arbeitet, das heißt wirklich mit der Kraft des Gegners umgehen muss oder lernt, ähm, sondern ich habe direkt diesen Umgang gelernt und habe dadurch auch ganz schnell begriffen, was real ist und was nicht, was funktioniert und was nicht und was halt einfach nur Show ist. Und ähm, konnte daher, ich denke, sagen, daher mein allererster Und ähm, welche welche Methoden hast du gelernt und unterrichtest äh, du oder hast du unterrichtet? Ich habe Judo gelernt, ich habe Karate gelernt, ich habe Taekwondo gelernt, ich habe Jiu-Jitsu gelernt, sowohl das ähm, japanische als auch äh, das BJJ, das brasilianische Jiu-Jitsu. Dann habe ich ähm, Kickbox ein bisschen gemacht, dann habe ich das wonap das Kaskus kung fu ein bisschen gemacht, dann habe ich eine lange Zeit das Chi mentes kung fu gemacht, das heißt das ähm, Gottesanbieter-Kung-Fu, da dann auch ganz da gehabt. Und ähm, da hast du äh, dann äh, System without äh, System aufgemacht? Genau, richtig. Ich habe gesagt, ich kreiere halt ein Selbstverteidigungskonzept, was nicht so sehr darauf angelegt ist, Tradition, Pflichten einhalten zu müssen, sondern halt einfach auch richtig rein nur auf die effektive Selbstverteilung eingeht. Und das war mir halt sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich dann irgendwann das SWS gegründet. Und ähm, heute kümmerst du dich aber, glaube ich, mehr um den YouTube-Kanal. Unterrichtest du es nur noch in kleinerem Umfang? Ganz genau. Ich habe bis 2017, ja Mitte 2017 habe ich ähm, komplette Gruppen geleitet? Ich habe in Turnlein unterrichtet. Ich wurde sogar auch in Schulen dann nachher gebucht, die dann neben ihren ganz normalen Kampfsporttraining, das es heißt zum Beispiel im Taekwondo gewesen, hier bei uns im Bergedorf, im äh, Lichtverkauf, in Taekwondo-Schule, und die haben dann halt äh, gerne für Selbstverteidigung noch jemanden Trainer einkaufen wollen und haben dann gesagt, wir brauchen noch einen Trainer, der dann halt unseren Leuten neben dem Wettkampf. Zu melden. Oder aber äh, ich habe den Kampfsport abgelernt und habe das jetzt auf dem Kanal gesehen und möchte das gerne bei meinem Trainer unter guter Leitung auch nochmal ausprobieren und dann übt man das ein. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied oder was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung auf der Straße? Also Kampfsport ist ja, wie der Name schon sagte, Sport. Das heißt, man trainiert auch auf sportlicher Basis, was sehr, sehr viel damit zu tun hat, Konditionstraining. Man hat in einem Sport immer ein Regelwerk was immer ganz wichtig ist, dass eingehalten wird, muss jeder Kampfsport hat, natürlich ein eigenes Regelwerk. Ähm, und da sind halt äh, Sachen, die auf der Straße so nicht vorkommen. Also es wird keine gleichen Gewichtsklassen auf der Straße geben. Es wird nicht immer nur fair ablaufen, eins gegen eins. Auch nicht, äh, was objektlos angeht, das heißt, es gibt keine Bandage, es gibt keine Handschuhe, es gibt keinen Schützer, die einen vor Verletzungen schützen, es gibt keine... Ärzte in der Ringecke, die schon darauf warten, wenn einer sich verletzt, dann sind wir sofort da, um den Cut zu schließen oder Schlimmeres, eine Gernestörung sofort zu behandeln. Alles das ist Kampfsport. Und auf der Straße ist es halt so, dass gerade diese ganzen Gegebenheiten nicht äh, da gegeben sind. Da muss eine dass 50 Kilo schwere Frau auch mit einem Mann klarkommen, der 110 Kilo wiegt. Und da muss man die Ziele komplett verändern. Das heißt, beim Kampfsport hat man zum Beispiel Primärziele das Kinn, die Leber, die Milz. Das kann ich einer 50 Kilo schweren Frau nicht zeigen, dass sie einen Mann, der 110 Kilo wiegt, auf die Leber hauen soll, weil die Muskulatur wahrscheinlich dann dem einfach nur ja, anspannen, aushalten macht mir nichts viel. Das heißt, sie hat in dem Augenblick nicht ähm, ja, außer Gefecht gesetzt geschlagen, sondern sie hat den ganzen Gegenteil erwütend geschlagen. Das heißt, in dem Augenblick würde wahrscheinlich der Angreifer wütender werden und noch viel Schlimmeres mit ihr tun. Anstatt in der Selbstverteidigung, wo man direkt auf Primärziele geht, die man halt nicht trainieren kann, die auch Gewichtsklassen egal sind. Das heißt, ähm, Sekunde, also Primärziele wie zum Beispiel Augen, Kehlkopf, Unterleib, auch das Kniegelenk, alles das, was man halt nicht trainieren kann, auch wenn man jahrelang trainiert. Was bei jedem, ich sag mal, Wesen eigentlich immer die verlässlichen Punkte sind. Also zum Beispiel ähm, ja auch Weichteile praktisch, also genau, auch im Teambereich, wo man beim Kampfsport äh, Abstand halten muss. Genau, richtig. Also das heißt zum Beispiel auch, man darf den Hinterkopf nicht attackieren, Genick darf nicht attackiert werden, äh, Unterleib sowieso nicht, in die Augen greifen nicht. Äh, alles das ist ja im Kampfsport verboten, alles das ist in der Selbstverteidigung herzlich willkommen und sollte auch unbedingt umgesetzt werden um halt eine lebensbedrohliche Situation so schnell wie möglich zu entschärfen. Ja, ich wollte jetzt einmal einen Schwenk zu den rechtlichen Dingen machen. Okay. Okay. Vielleicht noch einen Bogen dazu. Die Sendung heißt ja Macht um Menschenrechte. Okay. Wir hoffen, mit der Sendung einen Beitrag zu leisten ähm, ja, zum Schutz des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Okay. Und auch ähm, des dem praktisch davor gelagerten Menschenrechts, ähm, was in der eu Grundrechtekarte, aber auch im UNO-Zivilpakt steht, auf Sicherheit, also dass Menschen schon davor geschützt sein sollen, anzugreifen. Und ich denke, dass da Wissen um Selbstverteidigung auch einen Beitrag dazu leisten kann, zusätzlich eben zur staatlichen äh, Pflicht, diese Rechte zu schützen. Genau, genau. Ja, Selbstverteidigung, wenn wir uns das Notfährecht angucken, selbst das heißt jetzt ja zum Beispiel erstmal im bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, das ist der Paragraph 227, da ist halt die Notwehr die Verteilung, die erforderlich ist, um einen rechtswidrigen gegenwärtigen Angriff von sich oder einer anderen Person abzuwenden. Das heißt, ich habe erstmal natürlich das Recht, mein Leib und Leben zu schützen. Das ist natürlich klar. Wir haben natürlich auch in den Grundgesetzen, äh, dass die menschliche Würde unantastbar ist. Das ist auch klar, aber in der Unantastbarkeit darf ich nicht sofort in die Notwehr übergehen. Das heißt, sollte mich jemand seelisch grausam irgendwie jetzt beleidigen, verbal oder visuell, und meine Würde wird dadurch verletzt, darf ich trotzdem jetzt nicht in die Notwehr einschreiten. Da sind natürlich noch große Unterschiede. Aber natürlich kann ich sagen, wenn das immer wieder auffällt, dass das dann in so eine Art Mobbing reingeht und so, und da stellt man dann Strafanträge und solche Sachen. Also das ist nämlich ja was ganz anderes. Aber in der Notwehrlage kommen wir wirklich rein, wenn mein leben. Also beim BGB scheint es mir dann eher darum zu gehen, ob man, wenn man Notwehr macht, Schadensersatz zahlen muss, wenn der andere eine Verletzung erleidet, ob man dem Schmerzensgeld zahlen muss. Und beim um sich schaden zu Es ist ja bei dem Paragraphen zur Notwehr, Paragraph 32 StGB, die Rede von einem gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist gegenwärtig, was ist Angriff, was, was bedeutet rechtswidrig dabei? die Fäuste hoch, zielt mit den Fäusten schon auf mich, redet zwar noch, aber sobald er die beiden Fäuste oben hat, weiß ich, wir beide werden heute keine Freunde mehr. Der zielt schon mit seinen eigenen Körperwaffen auf mich und da kann ich unmittelbar bevorstehen, schon davon ausgehen, dass er gleich auch damit zuhaut. Das ist wie mit einer Schusswaffe. Man darf ja auch nicht erst eine Schusswaffe entwaffnen, wenn sie äh, losgeschossen wird, das heißt der Kugel ausweichen, sondern wenn man auf einen zielt. Und genauso ist es auch, das ist halt eine Bedrohungsphase, auch mit Fäusten. Sobald Angriffs, über bei uns Bezüglich Angriff stellt sich ja die Frage, ist ein Angriff dann wahrscheinlich nicht nur gegeben, wenn ähm, das eigentliche Ziel ist, ähm, eine leichte bis schwere Körperverletzung oder äh, eine Todesfolge zu verursachen, ja. sondern auch, wenn der Angreifer die Körperverletzung in Kauf nimmt und ein anderes Ziel hat, zum Beispiel eine Handtasche zu rauben oder äh, einen sexuellen Übergriff zu machen und gar nicht das eigentliche Ziel hat, Verletzungen zu verursachen. So Wir haben ja auch jetzt zum Beispiel Gegenstände, Handtasche wurde gerade gut gesagt, ja, oder aber auch einfach zum Beispiel mein Kugelschreiber, ich sitze jetzt in der Schule, jemand will mir meinen Kugelschreiber wegnehmen, ich bin aber ähm, derjenige, den der Kugelschreiber gehört, ich habe ihn käuflich erworben, damit bin ich der Besitzer. Ähm, und das heißt, wenn ich nicht möchte, dass mir mein Besitz weggenommen wird, dann darf ich es auch mitnehmen. Ich sage mal in Anführungsstrichen, ähm, gerechtfertigter Gewalt im Verhältnis natürlich ähm, auch beschützen. Gar keine Frage. Sowohl die Handtasche als auch alles andere. Da hat der äh, Angreifer vielleicht gar keine äh, kein direktes Ziel gehabt, mich persönlich zu verletzen, aber zum Beispiel mein Sachgut zu klauen. Und da darf ich natürlich auch direkt einschreiten, was zum Beispiel auch Ladendetektive tun oder äh, ja... Auch sonstige Polizisten oder sonst wer, die haben natürlich noch hoheitliche Rechte, das ist noch ein bisschen anders, wir sind ja nur in den bürgerlichen Rechten drin. Aber äh, da können wir natürlich sofort einschreiten und sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber ganz genau so ist das ja. Die Not, der trifft auch schon viel früher in Kraft. Und ich, wenn ich den Paragrafen 33 StGB richtig verstehe, ja, ist es äh, schwierig zu beurteilen zu schwierig zu beurteilen, § 33 ist ja, dass einem auch ein gewisses Maß an, Urteil, an Irrtum zugestanden wird, genau. wenn man meint, man wäre noch in der Notwehrlage, weil man jetzt zum Beispiel voller Angst und Schrecken ist mhm. und es nicht erkennt vielleicht, dass der Angriff schon geendet hat. Das äh, ist ja für den Angegriff nicht, nicht immer perfekt zu erkennen. Richtig, genau. Da reden wir von Herrn Schotter, nennt man auch gerne wäre das heißt, man hat eine Überreaktion, man ist einfach geschockt, man ist gehemmt, man weiß nicht, was los ist, äh, hat eigentlich mehr so eine Panikreaktion und auch dann ist es immer noch in der Rechtslage so, dass man da natürlich das prüft und schaut, war denn wirklich alles so oder hat er tatsächlich jetzt, sagen wir mal, fahrlässig nicht mehr verhaltensgerecht reagiert oder war es vorsätzlich. Also das wird dann geprüft, um zu schauen halt, ob das Opfer vielleicht einfach so eine Art Blackout-Schock oder was auch immer hatte, kann ja auch sein, zum Beispiel, ähm, ich habe mich gerade verteidigt, laufe zehn Meter weg, denke so, oh, jetzt habe ich vielleicht gewonnen, habe vielleicht meinen Angreifer niedergestreckt, will jetzt aber weglaufen, will von der Gefahrenzone weg, rufe will währenddessen die Polizei und auf einmal höre ich laufende Schritte hinter mir. Und ich reagiere vielleicht sofort mit einem ausgefahrenen Ellbogen und stelle dann plötzlich fest, das war nur ein junger Mann, der versucht hat, den Bus zu kriegen dann bin ich natürlich nicht in dem Fall derselbe Täter wie der Angreifer, der mich zuvor angreifen wollte, sondern ich befand mich in einer Schocklage und auch da wird dann wieder gerichtlich natürlich vom Fall zu Fall verschieden geklärt, war es jetzt eine Potativnotwehr, war es jetzt eine Überreaktion oder war es halt ja, von vornherein vorsätzlich so bedacht. Jetzt aus deiner Erfahrung mit mhm. ähm, ja, Unterricht und praktischer Anwendung mhm. von Selbstverteidigung, ähm, siehst du ähm, Gesetzeslücken äh, für mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit von Menschen, die in äh, Notwehr, in Selbstverteidigungssituationen gelangen? Ähm, ich möchte es mal so formulieren, dass ich nicht wirklich Gesetzeslücken sehe. Ich sage es mal so: ähm, Ich sehe zu wenig Gesetzaufklärung, gerade auch so in staatlichen Schulen, die äh, gemacht gehen, fürs Leben vorbereitet werden, aber dann solche Sachen überhaupt nicht kennen. Das heißt, ich lerne in der Schule, in einer ganz normalen Grundschule, in einer Hauptschule, in einer Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, wo auch immer, lerne ich quasi, was Menschen vor hunderten Jahren in Geschichte... eine Und er wird auch eine Situation vielleicht besser erkennen können und erkennen können, wann der Angriff beendet Richtig. ist. Richtig. Genau. Gerade das Erkennen. Bei uns lernen wir immer ganz früh, dass wir zuerst visuell erkennen sollten. Also ich sage immer, so eine Gefahrensituation sollte vor allem erkannt, vermieden und im Notfall erfolgreich bewältigt werden. Das sind so die drei Grundregeln. Und eine Bedrohungsphase kann sowohl visuell, verbal, aber am Ende auch körperlich stattfinden. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die man von vornherein natürlich abstecken sollte und auch erstmal lernen sollte. Ich finde, jeder Schüler der Selbstverteidigung sollte erstmal diese Grundprinzipien überhaupt in der Grundlehre haben. Ich wollte noch etwas sagen zu Notwehr und Nothilfe. Nothilfe und? ist das, äh, kann man sagen, dass Nothilfe das ist wie Notwehr, nur dass man jemand anders aus einer Notwehrsituation äh, ja. hilft. Nothilfe wäre zum Beispiel das Einschreiten, wenn ich sehe, dass äh, was weiß ich auf der anderen Straßenseite eine Frau von einem Mann attackiert wird, um Hilfe ruft, geschlagen wird und ja, dann sollte ich Nothilfe leisten. Nothilfe hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich körperlich nun dazwischen gehe, wenn ich mir selber auch gar nicht zutraue, das wäre Blöd und dumm, weil dann würde ich ja auch mit verdroschen werden. Das würde also quasi gar nichts bringen. Andersrum ist es aber auch blöd und dumm, nichts zu tun und einfach weiterzugehen. Denn kommen nämlich in die unterlassene Hilfeleistung zurück. Was man aber tun kann, ist vielleicht einfach mehrere Passanten, die da um, um, im die da auf dem Weg sind, einfach Bescheid zu sagen, ey, seht mal, wollen wir da nicht zwischengehen, wollen wir da nicht helfen. Alles, das ist schon Nothilfe. Genauso ist es Nothilfe, auch sofort die Polizei zu alarmieren und zu sagen, hier an der Ecke, an der Straße wird gerade eine Frau geschlagen, kommen Sie bitte schnell. Einfach weiterzugehen, ist da und Hilfeleistung Nothilfe ist ein ganz wichtiges Prinzip, ähm, gerade auch was Zivilcourage angeht, was natürlich in der heutigen Zeit auch ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man dazwischen geht, nehme ich an, dass es dann äh, in etwa die gleichen Maßstäbe sind, äh, wann, man, wann der Angriff beendet ist und wie, dass man sich äh, verhältnismäßig äh, nur helfen darf, genau wie man, wie genau. man sich selber verteidigen dürfte. Richtig genau Es gelten dieselben Rechte wie beim eigenen Angriff oder bei der eigenen Notwehr, dass man dann halt sieht, so oh jetzt werde ich, kommt ein eigener Angriff auf mich zu ähm, oder ein Angriff auf eine andere Person, darf ich dieselben Notwehrrechte nutzen wie halt gegen mich auch. Natürlich muss ich jetzt aufpassen. Was man nicht tun darf, ist jetzt zum Beispiel ich bewältige, überwältige den Gegner und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht gerade ihn auf dem Boden fixiere, um auf die Polizei zu warten und die gerade geschlagene Person wild auf dem jetzt eintritt, während ich ihn fixiert auf dem Boden halte. Auch das wäre dann wieder so eine Art <lacht> Nicht-Verhältnismäßigkeit. Ich bilde eine Gruppe und quasi sieht es dann so aus, als würden wir zu zweit uns zusammentun, um einzuschlagen. Ganz schnell werden dann die Rollen von Täter und Opfer vertauscht. Da muss man ganz gewiss aufpassen und sollte man auch direkt, definitiv die ganzen Passanten mit äh, ins Boot holen, mit auf die Straße holen und sagen, die beiden müssen sich trennen. Der, die eine Person soll in die richtige Ecke, die, wie, wie im Ringkampf, die andere Person in die linke Ecke, voneinander getrennt, weit weg, dass sowohl die eine Person nicht überreagiert im Schock und die andere Person auf dem Boden auch nicht noch weiter gereizt wird. Jetzt haben Frauen ja oft so im Durchschnitt äh, weniger... Weniger Muskelkraft als Männer. Was empfiehlst du Frauen, um das auszugleichen bei der Selbstverteidigung? Ganz genau. Also Muskelkraft ist auf der Straße, ich sag mal zu 50% wichtig. Es ist trotzdem wichtig, eine leichte Fitness, Grundfitness zu haben, denn es bringen ja nicht die äh, weichen Knie ohne Muskulatur zum Wegrennen, wenn man nicht wegrennen kann. Also eine Grundfitness ist natürlich auch noch weitere Bevölkerungsgruppen, die vom der Körperkraft her sich ähm, weniger verteidigen können, zum Beispiel Kinder oder Jugendliche mhm. oder auch ältere und bewegungsmäßig eingeschränkte mhm. Menschen. Wie können die sich helfen? Also ich finde ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass gerade Kinder und auch eingeschränkte Menschen mit Behinderungen zum Beispiel eines ganz klar sein sollen. Und zwar erstmal die Situation einschätzen zu lernen. Das heißt, eine Notwehr nicht zu überschätzen oder zu unterschätzen vor allem. Denn ähm, ich sehe ganz viele Kurse, die stattfinden für Kinder, wo sie lernen, erstmal natürlich auf sich aufmerksam zu machen und dann ganz tolle Bewegungen, ganz tolle Techniken lernen, wie man denn einen Angreifer bezwingt. Aber es ist ganz klar, wenn ein siebenjähriges Kind äh, ein 100-Kilo-Mann gegenübersteht, da kann das tausend Techniken perfekt beherrschen. Man wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Genauso ist es dann natürlich auch bei Menschen oder Frauen oder aber auch Menschen mit Behinderungen, die jetzt äh, zum Beispiel ja, eingeschränkt sind, äh, die dann in Rollstühlen äh, die Kurse belegen, wo sie Handtechniken lernen, Hebel lernen, wenn jemand kreist. Ähm, man ist froh heutzutage, wenn man das Ganze real mal unter die Lupe nimmt, man ist froh, wenn man heutzutage sieht, dass ein Mensch mit zwei gesunden Beinen ein Angreifer, ja vielleicht... Ähm, Verstehen konnte, sich wehren konnte, ihn vielleicht, tja, sogar fixieren konnte, halt der Überlegende nachher am Ende sein konnte und das mit zwei gesunden, Himmel, weil, äh, wenn das jetzt ein Rollstuhlfahrer ist, der das, äh, da auch noch die Einschränkung hat, ich sag mal zu 95% nicht möglich. Da müssten wir alle Gegebenheiten für den Rollstuhlfahrer da sein, sei von tief bergab, dass er schnell wegfahren kann oder keine Ahnung, von Ast, der vom Baum fällt, dann blitzt, der einschlägt und den Angreifer trifft. Also ich kann da ganz ehrlich nur sagen, ich sage, dafür hat auch unser Staat, auch unser Deutschland, das Recht von Hilfsmitteln für die Notwehr. Sei es ein Pfefferspray, sei es ähm, alles Mögliche, Kubutans, Tactical Pants, alles Mögliche, was man dann nutzen kann, um die Selbstverteidigung, wenn man selber so weit unterlegen ist, trotzdem noch seinen eigenen Schutz natürlich ähm, erhalten kann. Das ist ganz wichtig und ich rate jedem Kind, ob es nun irgendwie eine Art Alarmanlage ist, dass es an sich trägt, die mittlerweile die am Schlüsselbund hängen, da zieht man die ab, der Bolzen, der bleibt dann weg, also das heißt, der ist ja nicht an dem Apparat dran, den kann man nicht mehr reinstecken und es ist ein riesen Alarmgeräusch, wie zum Beispiel, wenn ein Auto geklaut wird. Das heißt, das macht aufmerksam und das Piepen geht auch nicht weg. Solche Sachen, solche Gadgets empfehle ich Kindern viel mehr, eine Gefahrensituation einschätzen zu lernen, als jetzt zu sagen, ich bringe dem Kind jetzt tolle Tritte bei, die super aussehen, ähm, den Verein fördern, weil viele Prüfungen bezahlt werden, sondern äh, ich sage da ganz einfach klipp und klar, dafür haben wir Hilfsmittel und dann doch lieber diesen Kindern und vielleicht diesen eingeschränkten Menschen mit Behinderung doch gerne zeigen, wie man mit solchen Hilfsmitteln effektiv umgeht. Lässt sich denn eine Situation erkennen, aus der ein Angriff entstehen kann? Gibt es da so typische Situationen, die häufiger vorkommen? Ähm, es gibt tatsächlich Muster, aber es gibt auch Überraschungsangriffe. Und Überraschungsangriff, da kann man selbst trainiert sein, 30 Jahre nur in der militärischen Nahkampf, was auch immer, kommt ein Überraschungsangriff, kann jeder davon überrascht werden. Ähm, aber ein, ich sag mal, ein entstehender Konflikt, lernt man schnell einzuschätzen, gerade da ich auch als Objektschutzleiter lange an der Tür stand, ich war auch Dormen gewesen, und man lernt die Situation schnell einschätzen, man lernt schnell, oh, da eskaliert das gleich, das sieht man schon an der Art, an der aufbrautenden Art, man merkt das schon, wie sie visuell und verbal miteinander reden, wie sie attackieren, man kann es auch schon vielleicht sehen, wenn jetzt irgendwelche am Branduntergang stehen, man geht da entlang und man sieht so, oh, irgendwie, haben die einmal kurz geguckt, irgendwas stimmt da nicht, mein Bauchgefühl sagt mir gerade das, nämlich die Wege, was wir vorgesagt haben, die drei Bedrohungsphasen, und zwar ganz wichtig, erkennen, vermeiden und wenn es nötig ist, erfolgreich bewältigen. Wenn ich also jetzt die erste Situation erkannt habe, da stehen drei ähm, düstere Gestalten vor mir und ich habe ein schlechtes Gefühl, dann habe ich doch den zweiten Punkt, nämlich das Vermeiden. Das heißt, warum muss ich denn da gerade durchgehen? Ich kann dann nämlich halt zehn Minuten länger an Kauf und gehe halt einen Umweg. Das heißt, solche Sachen zu erkennen ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ähm... Um. Ja, ich habe selber mir ja, mal angewöhnt, wenn Leute versuchen, meinen, ich sag mal, meinen Blick anzufangen, so also meinen Blick zu fixieren, dass ich den Leuten auf die Hände gucke, um zu gucken, haben die gefährlichen Gegenstand in der Hand oder wollen, sind die im Begriff, etwas, vielleicht einen gefährlichen Gegenstand auszupacken. lernt man in einer guten Selbstverteidigungsschule auch, das haben wir bei uns auch, das nennen wir ein Scanning-Verfahren, das ist wie ein Scanner, das heißt, man lernt die Umgebung um sich herum wahrzunehmen. Nicht nur die Menschen, das was sie tragen, das was sie anhaben, das was sie nutzen könnten, sondern vielleicht auch ein Fahrrad, was da steht oder ein Pfeiler, der da am Weg steht oder was auch immer. Ich bringe meinen Schülern immer ganz lustige Spiele bei, wo ich dann einfach sag, so, ey Leute, wenn ihr Hausaufgabe für heute, wenn ihr zunächst mal zum Training kommt, wenn ihr das nächste Mal an der Kasse steht, merkt euch doch bitte, ihr habt 5 Sekunden Zeit an der Kasse man merkt euch bitte, wer wie, welche Schuhbänder hat, Klettverschluss, welche Jackenfarbe, ob eine Cappy, ob eine Kapuze, ob Bänder dran, dies und das, was euch alles nützlich sein könnte in der Selbstverteidigung oder was aber auch er zu nutzen nehmen kann in einen Angriff. Und das dann halt in kurzer Zeit und um kurzen Abständen. Man trainiert damit ganz schnell sein Auge, sein Bewusstsein gegenüber von Gefahren und ohne paranoid zu werden, hat das ganze Spiel auch noch Spaß. Das ist halt ganz, ganz wichtig, halt wenn man in einer Selbstverteidigung Kurs oder in einer Schule ist, dass man natürlich auch lernt, dass im Vorfeld einer Selbstverteidigung viel, viel mehr es darum geht, eine geschulte Taktik zu trainieren, als eine geschulte Technik. Die Technik ist erst das allerletzte, was wir nutzen, zuallererst sollten wir eine gute Taktik nutzen. Wie kann man denn gegenüber körperlichen Angriffen abschrecken, dass sich der vielleicht gar nicht erst traut anzugreifen, das Wort? Also ganz wichtig ist natürlich immer, dass man ähm, nicht die Opferrolle einnimmt, das ist ganz wichtig. Also nicht Schultern hoch, Kopf nach unten. Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass Leute, die sich aufregen oder Leute, die aufbrausend sind und man denn das Fluchttier darbietet und sie sich als Raubtier fühlen, tatsächlich dann, wenn man wegläuft. auch herlaufen und zubeißen. Man kennt das von den Raubtieren zum Beispiel so, ganz viele Menschen verhalten sich auf der Straße auch so. Also ich sollte selber selbstbewusst sein, sollte aber auch nicht gegenkontern, es sollte nicht so aussehen, als hätte jetzt Rivale vor sich, ich sollte ihm tief in die Augen schauen, ich sollte auch nicht auf den Boden gucken, ich sollte ihn tief in die Augen schauen und ihn bewusst machen, dass das hier alles gar nichts bringt. Präventionsartig ihn vielleicht auch mit den Händen versuchen runterzubekommen, als würde man die Hände von oben nach unten abwählen und sagen, komm runter, alles cool, in Wirklichkeit wollen wir hier schon mal unsere erste Verteidigungsbrücke auf. Das heißt, die Hände sind schon mal immer bereit. Schlimmer, als wenn sie jetzt in der Hosentasche stecken würden, er sich aufbraut und wir einen Schlag gar nicht kontern könnten. Sondern meine Hände sind oben, beschwichtigen, deeskalieren, aber sind währenddessen auch in meiner aktiven Verteidigung schon vollkommen tätig. Und ganz wichtig halt einfach, solche Personen versuchen, den Wind aus den Regeln zu nehmen. Keine Ego-Schienen zu fahren. Ich sag mal, das größte Problem bei einer Schlägerei war das eigene Ego. Das heißt, der größte Gegner, der einem vorausgesetzt wurde, war man eigentlich selbst. Wenn man halt einfach sagt, ja gut, dann hat er das über mich gesagt, ja gut, dann denkt er das über mich, ist auch wie auch immer, soll er doch machen, was er will, ich verliere nicht mein Gesicht, sondern er verliert eigentlich nur seins mit seiner Art. Wenn man schon mal so weit denkt, dann kann man doch schon sehr, sehr viel vermeiden, als wenn man jetzt genau auf diese Brücke aufsteigt und dann halt versucht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen oder mit Benzin zu bekämpfen, da schürt man nur die Flamme des Wuts noch viel, viel höher. Ja. Vielleicht kann ich ein Beispiel bringen, was, was ich einmal ja geschafft habe. Aber ich weiß nicht, wie reproduzierbar das in verschiedenen Situationen ist. Mhm. Ich, das war jetzt eine Friedenskundgebung. Ich habe da im Mikro gestanden, habe mich auf meine Worte konzentriert und plötzlich stand ein Typ mit einer Bierflasche äh, neben mir, mhm. hatte eine äh, Bierflasche in der Hand, äh, also keine äh, Distanzzone, wo man auch vernünftig reagieren konnte. Und da ja. habe ich einfach ja, mich voll entspannt, gezielt in eine herzliche Stimmung gegangen und habe einfach da stehen lassen. Und weder weder Wut noch Angst gezeigt. Und der ist dann weggegangen. Ja. Ich weiß, weiß natürlich nicht, ähm, bei wie, viel, wie vielen potenziellen Angreifern das hilft. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Man sollte halt einfach selbstsicher dastehen. Ich meine, Täter suchen Opfer und keine Gegner. Das ist ganz klar. Und wenn Sie aber sehen, oh, der hat aber keine Angst, der ist sehr selbstsicher, der hat ein Selbstsicheres auftreten und versucht auch noch das Ganze, was jetzt von Ihnen entgegengeworfen wird, an bösen Äußerungen oder was auch immer, worum der Streit auch immer geht, von dem Gegenüber dem Verteidiger immer wieder beschwichtigt wird und eigentlich quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen und die Worte zu entmächtigen, indem man einfach sagt, aber das ist doch gar nicht so schlimm jetzt, das ist doch jetzt gar nicht so wichtig gar nicht, warum du dich darüber jetzt so aufregst. Wenn man da so so in dieser Art und Weise redet, anstatt den einfach noch auf seinem Platz zu sitzen und zu sagen, nein, das war aber meine Stelle, nein, das war aber mein Platz, dann kann es nicht anders enden, als wie zwei Ziegenböcke, die mit den Köpfen gegeneinander knallen. Das heißt, wenn der eine mit der Kraft des Gegners geht, dann wird diese auch irgendwann weichen. In der Hoffnung natürlich. Wenn es nicht so ist, dann kann man sich natürlich noch auf das verlassen, was man gelernt hat. ja, dann würde ich gerne kommen zum Thema Gegenstände, die zur, faktisch zur Verteidigung geeignet sind. Aber es gibt ja in Deutschland auch ein Waffengesetz. Was ist da, worauf ist da zu achten? Gegenstände Waffengesetz ist natürlich klar. Ich sage immer so, dieses Wettrüsten und Ausrüsten, um auf die Straße zu gehen, halte ich immer nicht so viel vor, und man muss auch mal eins bedenken, alles das, was man mitnimmt, kann auch gegen einen verwendet werden, wenn man damit schlecht umgehen kann. Deswegen lieber eine Sache weniger mitnehmen, aber dann lieber eine Sache, mit der ich mich zum Beispiel auch zutraue, was machen zu können. Ich halte zum Beispiel von Messern, die man unterwegs hat, gar nichts. Denn ein Messer ist lebensgefährlich. Ein Messer ist zu über 95 Prozent tödlich auf der Straße. Das heißt, selbst jede Abwehrtechnik wird da in die Hose gehen. Ähm, man äh, trennt da so ein bisschen Messerbedrohung und Messerangriff. Das muss man trennen. Ein Angriff mit Messer kann man nicht überleben. Also man kann es überleben, aber dann mit Verletzungen und Schnittwunden. Ähm, eine Messerbedrohung, der kann man schon ein bisschen entgegenwirken, ist aber immer noch äußerst gefährlich. Und daher würde ich eher raten, Messer immer zu Hause zu lassen und zur Selbstverteidigung niemals mitzunehmen. Es gibt da sehr schöne Gadgets, wie zum Beispiel ähm, Pfefferspray, was man nutzen kann. Da empfehle ich aber auch nicht den äh, Sprüh, also den Nebel, sondern den Sprühstrahl, weil gerade Wetterverhältnisse, man sollte halt nicht selber in der Nebelwolke sitzen. Dann gibt es aber auch Tactical Lamps, die eine sehr, sehr hohe Lumenzahlen haben in der, in der Beleuchtung. Das heißt, man kann den Gegner visuell blenden, der kriegt den Unterleibtritt gar nicht mit, weil er oben komplett geblendet ist und kann dann das Weitersuchen. Computerns, Tactical Pants, alles das nur, würde ich im ähm, Notfall nutzen, Natürlich immer noch in der Verhältnismäßigkeit, aber, äh, jetzt mit Messer oder, ich weiß nicht, Schreckschusswaffe bringt in meinen Augen auch nicht so viel. Denn nehmen wir nochmal an, ich ziehe in der Selbstverteidigung jetzt die Schreckschusswaffe und der fühlt sich bedroht und hat auch noch eine Waffe bei sich. Und wir wissen jetzt nicht, ist dieses scharf oder nicht. Der macht meine nur Puff und seine macht Peng. Und da ist halt der große Unterschied. Und deswegen würde ich so, so eine Konfrontation gar nicht... Der hat es auf mich nehmen, wenn ich mit einer Schreckschusswaffe draußen rumlaufe und die ziehe und selbst ein Freund sieht das zum Beispiel der Gegenüber, mein Angreifer, der hat jetzt keine Schreckschusswaffe oder keine Pistole oder was auch immer dabei, aber sein Kollege sieht das und denkt so, oh mein Freund wird gerade mit einer Waffe bedroht, ich habe doch hier eine Schafe hinten drin, auch illegal oder was auch immer, ja, wenn der ihn mit der Waffe bedroht, dann ziehe ich jetzt meine Echtung, und ich schieße vor, bevor er schießt, was er jetzt nicht wusste ist, bei mir war nur Gas drin oder bei mir war nur eine Platzpatrone, war nur zum so Schreck da. Und äh, der andere hatte eine echte, daher halte ich von solchen Gadgets in der Selbstverteidigung nicht viel. Ähm, das Waffengesetz verbietet ja auch manche Sachen ganz, manche, ähm, manche darf man nur mit kleinem oder großen Waffenschein haben. Mhm. Und manche Sachen darf man nur zu Hause haben, aber nicht öffentlich mit sich führen. Genau. Okay. Und ähm, ich habe mir den Paragrafen 1 angeschaut, also äh, da fallen ja auf jeden Fall Schusswaffen drunter. Mhm. Also... Ähm, da fallen drunter Hieb- und Stichwaffen und auch Gegenstände, die gar nicht als Waffen eigentlich gedacht sind, wenn sie ausdrücklich dort in dem Gesetz oder in der Anlage zum Gesetz genannt sind. Und ähm, ja, ich denke zum Beispiel ein normaler Regenschirm zum Beispiel, der ist da nicht genannt, habe ich geguckt und wird auch äh, in einem Video von dir genannt, dass man sich mit dem Schirm verteidigen darf. Genau, und richtig. auch auf verschiedenen Webseiten, mit einem Regenschirm darf man sich verteidigen, weil okay. es nicht im Waffengesetz genannt ist, ist eben der Punkt äh, und es nicht äh, ja, als Waffe gedacht ist, genau. sondern zum, um einen vor Regen zu schützen eigentlich. Genau, genau, richtig. Genauso ist es auch zum Beispiel mit einem Tactical Pen, also so, so, so einem Tactical Stift, den darfst du auch mitführen, darfst du auch in der Notwehr einsetzen. hält man sich an alle Vorschriften und trotzdem kommt jetzt ein Angreifer mit einem Messer oder einer abgebrochenen Bierflasche zum Beispiel an. Mhm. Was kann man tun? Also ich sage mal grundsätzlich Distanz halten. Grundsätzlich Distanz halten, eine Brücke bauen mit einem Strom. einer Konfrontation ich sage meinen Leuten auch immer ganz klar, ihr seht, was falsch war. Der Weg nach hinten war die ganze Zeit frei, er hätte die ganze Zeit weglaufen können und er wäre heute Abend noch bei seiner Frau im Arm gewesen. Messer ist ja auch, glaube ich, zu beachten, das kann jemand nicht nur zum Stechen benutzen, sondern auch zum Schlitzen, wodurch der einen wesentlich größeren Radius hat. Genau, richtig. Also wir reden da von zwei Distanzen. Das geht dann schon wirklich ins Taktik- und Techniktraining im SWS ein. Da haben wir dann erstmal die Schnitt- und Schnetzeldistanz, nennen wir das immer ganz lustig. Das ist dann die, wo, wo er halt schneidet und erst, wenn er dicht dran ist, Sie haben dann die Möglichkeit, ein Messer abzuwehren und zu verteidigen, dann ziehe ich den Leuten gerne ein schwarzes T-Shirt an und äh, klebe mein Messer vorne mit einem Stück Kreide oder benutze nur ein Stück Kreide oder aber auch... Also so dieses große Aha-Erlebnis. Wenn jetzt wenn jetzt ein Täter mit einer Axt ankommt, kann ich mir vorstellen, dass man noch mehr äh, Abstand halten sollte. Richtig, richtig. Also gerade so Äxte, Schwerter, so alles Klingwaffen. Ähm, ja, äh, wenn es da eine nützliche Selbstverteidigung geben würde, um dieses zu verteidigen, dann hätten ja die Kreuzritter damals nicht so viele Siegeszüge hinter sich gehabt, weil dann wäre es wahrscheinlich irgendeine Truppe gewesen, die dann eine ganz unglaubliche Kunst der waffenlosen Kampfes irgendwie entwickelt hätten und hätten ganzen einen Kreuzritter entwaffnet und die Schwerter und Kling und Exter hätten niemandem was angehabt. Also man sieht schon allein im, im Lauf der Geschichte der Menschheit, in der Evolution, äh, ist ein Edelmann mit einem Schwert da, dann sollte der Bauer flüchten. <lacht> Kannst du einige Beispiele geben, wo dein Selbstverteidigungsunterricht geholfen hat, natürlich jetzt anonymisiert, Angriffe zu entmutigen oder abzuwehren? Ja, also ich kann zum Beispiel Beispiel geben von einer Schülerin von mir, die wohnt auch in einem sozialen Brennpunkt und da mein Unterricht immer ziemlich spät stattfindet oder stattgefunden hat, auch damals in den öffentlichen Schulen, äh, war es halt immer so, dass die sehr spät an zu einer gewissen Zeit am Bahnhof entlang musste und sie hatte vorher immer große Angst gehabt und sie hat aber das, ähm, ich sag mal so dieses, die Thematik des Erkennens ziemlich schnell verinnerlicht. Und konnte damit schnell Gefahrenquellen oder Gefahrensituationen aus dem Weg gehen. Das heißt, sie hat da schon mal gelernt, allein nur dieses Wissen darüber, Gefahrenquellen zu analysieren, ähm, kann schon teilweise eine Selbstverteidigung überhaupt ja, äh, ausradieren, dass man gar nicht eine Selbstverteidigung braucht, dass man gar nicht erst überhaupt da reinkommt. Das ist zum Beispiel einer Schülerin von mir passiert, die wenn ganz schnell gelernt hat, vorher wurde ich immer angemacht, immer angegrapscht, immer angelabert und jetzt mittlerweile habe ich so viel Ruhe, weil ich mir einfach diesen Weg oder weil ich die Gefahr viel früher erkenne als vorher. Das heißt, da kam es gar nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sondern da war es einfach so, dass sie das viel früher erkannt hat. Genauso habe ich aber auch einen Schüler zum Beispiel, der war so ein typisches Mobbingopfer in der Schule gewesen und der wurde immer geschlagen, gerade nach der Schule, dann haben sie dann nach der Schule am Ausgang gewartet und haben ihn dann immer zusammengeschlagen, dann kam ein blauen Auge, dann wieder mit, einer Nase, mit Nasenbluten aufgeplatzt, der Lippe und und und und irgendwann hat der dann gelernt, halt durch taktisches Denken, durch taktische Selbstverteidigung, äh, sich den Größten zu schnappen, äh, ihn zu fixieren oder besser gesagt, ihn erstmal natürlich einen ordentlich auf die Nase zu geben, im Rahmen der Selbstverteidigung ihn dann zu fixieren, ihn da Und dann haben auch die kleineren Fische, die eigentlich mit den Großen da die ganze Zeit immer rumhingen, gemerkt, so, oh, mit denen ist doch kein Spaß zu haben und so. Und dadurch konnte die Situation sehr schnell, ich sag mal, eskaliert deeskaliert werden, ist aber auch immer so eine Sache natürlich, was auch immer ganz wichtig ist, das ist noch Schule, ähm, im wahren Leben nachher außerhalb der Schule, außerhalb der Lehre, außerhalb der Regeln. Ähm, auf der Straße kann man nicht einfach, ja in der Selbstverteidigung, man soll zwar sein Leid und Leben schützen, aber man muss immer damit rechnen, dass was danach kommt. Denn ich sage immer so, nicht der erste Kampf ist der gewundene Kampf, sondern der endgültige Kampf ist der gewundene Kampf. Es kann sein, dass ich mich heute verteidige und übermorgen ziel Leute vor meiner Tür stehen während in der Schule der Angreifer vielleicht noch dran denkt dass er nicht von der Schule fliegen will Genau, da sind mehrere Ängste durch die Regeln halt. Ne? Da sind halt die Regeln, die dann da halt mitspielen und die Schüler haben das auch noch gesehen und die Mitläufer, die dann da neben ihm standen, die den Großen ja mal ganz toll fanden, der jetzt aber einen auf die Nase gekriegt hat durch das Technik- und Taktiktraining. Äh, hat äh, Der halt war halt der Unterlegene, auf einmal war der andere ganz cool und der gar nicht mehr cool und der wollte natürlich auch nicht von der Schule fliegen. Mein Schüler hat dann aber auch noch innere Werte gelernt, der hat ihnen dann nachher noch die Hand gegeben und hat gesagt, warum bekämpfen wir uns die ganze Zeit, lass uns doch lieber Freunde sein. Dann wurden sie Freunde und dann war das ganze Ding auch geklärt. Und das war ein Weg der Selbstverteidigung, der am Ende sogar zu etwas sehr Gutem geführt hat. Worauf sollte man achten bei der Auswahl einer Selbstverteidigungsschule? Ich sage immer, der Lehrer ist nur so gut wie sein schlechtester Schüler. Ich würde immer ein bisschen darauf achten, wie sind die Schüler und wie sind die Lehrer. Ich achte nicht mehr auf Stile, schon lange nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass es den einen Stil gibt, der... Unglaublich gut ist oder der überlegen ist oder so, weil, wie sagte Bruce Lee damals schon in den 60ern, wir haben alle nur zwei Arme und zwei Hände. Das heißt, das, der, der, das, das Rad wird nie neu erfunden. Das ist immer dasselbe, nur es wird anders verkauft. Manchmal teurer, manchmal billiger. Aber ähm, das Ding ist halt einfach, dass man äh, in der Selbstverteidigung schon halt einfach darauf achten sollte, ob der... Trainer sehr sehr realitätsnah arbeitet. Das heißt, ich finde mal so, man sollte darauf achten, dass eine Selbstverteidigungsschule mit dem Lehrer zusammen so ein bisschen parallel gedacht. Fallschirmspringer sind. Wenn ich in einem Flugzeug sitze und ich da 1.000 Meter oder 3.000 Meter schon über der Erde fliege und mein Fallschirmtrainer mich da angurtet, unter ihn am Bauch hängt und sagt, wir springen jetzt raus, dann möchte ich gerne, gerne doch vorher wissen, ob er auch schon mal vorgesprungen ist. Wenn er mir jetzt im Flugzeug sagt, nö, er ist noch nie rausgesprungen, das ist das erste Mal, er hat es immer nur theoretisch gemacht, dann werde ich sicherlich nicht mit ihm in den Fallschirm runterspringen. Und genauso sollte man beim Lehrer raus ein bisschen darauf achten, dass natürlich auch am Start ist, das heißt, sollte auch Hand und Fuß haben, dass er auch weiß, wovon er redet, dass er sowohl die Straße kennt, dass er sowohl aber auch eine echtes Handgemenge unterscheiden kann von dem, was einfach nur Traditionslehre ist, das heißt, dass einfach nur weitergegeben wurde, aber nie wirklich ausgeführt wurde, weil da entstehen dann nachher ganz, ganz viele visionäre, aber wenig praktische. Lehrer Und da sollte man als Schüler so ein bisschen schon drauf achten und ein bisschen hinterfragen auch. Ich finde mal das Allerwichtigste ist, ein Lehrer ist nicht nur in seiner Kunst kritisch, sondern ein Lehrer sollte auch immer ähm, sehr, sehr befragt werden. Und dann sieht man auch im Umgang von kritischen Fragen, wie der Lehrer damit umgeht. Und wenn er einen vertragt und sagt immer, ja, das lernst du, wenn du Braungut hast, ja, das lernst du dann, dann sollte man sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Also das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und vielleicht auch, dass man mit der persönlichen Gefahrensituation auch äh, kommen kann und äh, darauf auch genau. Antworten kriegt. Richtig, richtig. Genau. Also eine Selbstverteidigung ähm, sollte halt vom Sportlichen weg sein. Das ist immer ganz wichtig. Gehe ich in eine Schule und ich frage nach Selbstverteidigung an und die geben jetzt achtmal die Woche an mehreren Uhrzeiten am Tag irgendwie Kampfsportunterricht im Kickboxen und einmal die Woche Selbstverteidigung und dann geht man dann in den Selbstverteidigungskurs, ist barfuß da, hat einen traditionellen Ski an ähm, und hat eigentlich gar keine realen ja, Gegebenheiten, die eigentlich auf einer Straße so wären, dann sollte man sich doch fragen, ist das hier gerade wirklich Selbstverteidigung oder übe ich doch wieder nur Sport aus, die einer Selbstverteidigung gleicht. Welche weiteren sportlichen Betätigungen sind sinnvoll ähm, als Ergänzung zum Training? Ich denke, alles ist sinnvoll, was man nebenbei machen kann, sei es Fußballspielen, das Handballspielen. Aber äh, für mich persönlich, was, was ich immer Leuten rate, ist auch eine körperliche Fitness zu trainieren, zum Beispiel nebenbei parallel im Fitnesscenter zu arbeiten. Die Muskelkraft aufzubauen, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, denn wie gesagt, auf der Straße haben wir keine Gewichtsklasse und wir müssen gegen schwere Leute auch ja, bestehen können. Und wenn wir dann deutlich schwächer und überlegener sind, trotz Primärzielattackierung, dürfen wir aber eins trotzdem nicht vergessen. Ein Primärziel zu treffen ist gar nicht so schwer viel schwerer ist das Rankommen, denn es ist jemand viel schwerer und größer als ich, dann ist das Primärziel zwar immer noch gleich schwach, aber seine Reichweite deutlich größer und ich muss mich da wohl irgendwie reinwurschteln, damit ich da überhaupt rankomme. Und dazu gehört teilweise körperliche Kraft dazu, genauso ist auch das im Adrenalineffekt, ein Tunnelblick, alles das natürlich auch dafür sorgt, dass man kennt, dass vielleicht Stresssituationen entsteht, man kriegt zittrige Knie, irgendwie, ja, es fühlt man sich nicht wohl, man, einige verharren in der Panikstarre, einfach stehen wie so ein Reben. Was macht dir heute bei der Arbeit für den Kanal Kampfkunst Lifestyle besonders Freude? meine Videos, weil ich gebe ja nicht nur Selbstverteidigungsvideos, sondern ich gebe auch äh, Videos, Videos Zielsetzungsvideos, alles das ist bei mir auch mit enthalten. Und äh, da gibt es auch sehr viele Leute, die mir dann schreiben, oh, du hast mir wieder Licht am Ende des Tunnels gegeben, ich, durch dich habe ich wieder Kraft, du motivierst mich und ich habe jetzt wieder angefangen, Sport zu treiben. Die eine schreibt, ich habe 30 Kilo abgenommen. Der andere schreibt, ich war immer sehr dünn. Ich habe jetzt 20 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Und äh, es gibt so viele Erfolgserlebnisse, die ich habe durch meinen Kanal. Und jedes Mal, wenn ich vor meinem PC sitze und irgendwas schneide oder mir Planung mache für die nächsten Videos, dann schaue ich entweder auf den Silberbutton für 100.000 Abonnenten, die ich damals gekriegt habe, oder aber auch äh, auf die Auszeichnung, die ich bekommen habe zum Webvideopreis videopreis als bester Sportler 2017. Da schaue ich dann gerne drauf, aber merke denn auch diese Verantwortung, die hinter dem steckt. Ich sehe da nicht einen Preis, der mir verliehen wurde, sondern ich sehe da viel mehr Verantwortung, die mir verliehen wurde. Und es macht mich stolz, diese Verantwortung tragen zu dürfen. Wer hat, wer hat diesen Preis verliehen, 2017, im besten deutschen Sportkanal? Ähm, das war der Ralf Möller, unser Gladiator, unser Hollywood-Schauspieler aus Deutschland und die Barbara Schöneberger, die haben mir den Preis damals verliehen. Ähm, von welcher Organisation? Vom Red Video Preis, war das. Ist der web -Video preis gewesen und da sind dann alle YouTuber aus Deutschland nominiert gewesen, also da gibt es dann so Nominierte und da wird am Ende dann abgestimmt, wer denn gewonnen hat, wer bester Sportler bei mir zum Beispiel war es bester Sportler Sportkanal 2017 und da stand ich in der Konkurrenz mit äh, dem Free Freekickers und da wir ja eigentlich Fußball Deutschland sind, habe ich schon gedacht, das Ding gewinne ich nicht, weil die hat auch noch 5,5 Millionen Abonnenten auf ihrem Kanal ich habe zu dem Zeitpunkt mal 280.000 glaube ich gehabt, wenn überhaupt und ähm, da habe ich die Chancen nicht groß gesehen, da zu gewinnen, aber der Kampfkunst-Lifestyle-Kanal hat sich trotzdem in Fußball-Deutschland gegen einen Free-Kickers-Kanal durchgesetzt und ich habe dann auch die Zeit auf der Bühne genutzt, denn halt den Leuten was mit auf den Weg zu geben und denen halt gesagt, jeder muss an sich glauben, denn zuerst geben dich andere auf, bevor du dich am Ende dann selbst aufgibst, aber niemand sollte sich aufgeben, denn es gibt immer einen Lösungsweg, es gibt immer einen Ausweg, in der Kampfkunst lernt man, aus jedem Clinch oder aus jedem Armhebel gibt es auch eine man muss nur den Mut haben, diesen Schritt aufzugeben Das heißt, äh, Selbstverteidigungstraining kann auch ein Weg sein, den Willen zu stärken, andere Herausforderungen im Leben anzugehen? Auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, dass körperliche Ausübung immer auch ein Weg der Selbsterkenntnis ist. Ich finde, alles was man tut im Leben ist eigentlich, dadurch lernt lerne, sich selber körperlich auf menschlich auszudrücken. Ich denke, in der Selbstverteidigung können viele Frauen auch ihre Blockaden, das habe ich bei mir in meinem Kurs ganz oft, viele Frauen haben ihre Blockaden gelöst, weil sie sich als Frau immer eher gefühlt haben wie, ich bin ja unter, ich, bin ja, ich verdiene ja nicht so viel, ich muss dem Mann ja gehorchen. Solche Frauen hatte ich auch bei mir, die durch die Selbstverteidigung viel selbstbewusster wurden, viel freier lebten, einige sich sogar von ihren Beziehungen getrennt haben und gesagt haben, oh, endlich bin ich frei. Ich hatte vor Angst, diesen Schritt zu machen, jetzt habe ich es gemacht ganz viele Erfolgserlebnisse, natürlich auch innerhalb des Lebens, die man denn beim Training oder von seinen Schülern erfährt, weil die halt durch das Training äh, mental auch extrem gewachsen sind in der Selbstverteidigung. Denn Selbstverteidigung heißt ja nicht nur sein Leib, seinen Körper zu verteidigen, sondern natürlich auch seine Seele. Und das ist natürlich etwas, woran wir auch arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn viele Menschen Selbstverteidigung können, das auch eine klare Kommunikation fördert. Also... Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel bei Facebook eine ähm, Gruppe gegründet, die heißt kampfkunstleister so wie mein Kanal. Und in dieser Gruppe, und das ist etwas, was mir immer wichtig war, es war oft meistens so, dass äh, in der Kampfkunstszene die einen die Karatiker sind, die anderen die Judoka, die anderen kommen aus dem Taekwondo und irgendwie finden sie sich alle immer selbst am besten. Und die anderen sind ja die Konkurrenz, ist so ein typisches Konkurrenzdenken. Und ich habe gesagt, nein, ich will eine Gruppe schaffen, in der alle zusammenhalten. In der alle miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Ein großes Miteinander. Der eine macht Judo und kann vielleicht den Stand-Up-Kämpfer, der vielleicht Karate macht, sagen, auf dem Boden ist das cool, wenn du das bei dir noch einbringst. Also quasi ist es ein Miteinander wachsen und nicht ein Gegeneinander schrumpfen. Und das ist etwas, wo ich dann gemerkt habe, das ist ganz toll, wenn man sowas kreieren kann. Und da sind wir jetzt fast 3000 Mitglieder und das macht super viel Spaß. So viele verschiedene Charaktere und Kampfkünstler untereinander mit so viel Respekt, aber auch mit so viel für mich ganz wichtig. Ich stelle mir auch vor, dass es einfach schuld, ja, klarer zu signalisieren, dass andere, wenn man keinen Angriff machen will, dass andere merken, dass man friedliche Absicht da ist. Zum Beispiel. Richtig. Und vor allem, ich denke auch gerade so dieses ähm, Akzeptieren unter Kampfkünstlern der anderen Stile oder auch der anderen Systeme oder was auch immer, ist auch ein, eine Bereitschaft der Toleranz. Ich denke immer so, oftmals ist ja leider auch in ganz vielen Konzepten der Toleranzgrad leider zu, zu, zu streng, zu eng, dass man vieles einfach nicht akzeptiert, weil der jetzt gerade nicht so tickt, wie ich das gerne möchte. Der vorne, der sitzt jetzt im Bus, wo ich eigentlich immer sitze. Äh, diese Toleranz oder auch dieses zu sagen, so nee, das ist ja so und das ähm, toleriere ich und das ist okay, denn morgen sitze ich vielleicht wieder da, wo er jetzt sitzt. Dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man da quasi auch innere Konfrontation aus dem Weg geht. Denn ich denke, ganz viel Hass entsteht auch durch Selbsthass. Und man muss miteinander reden, man muss miteinander kommunizieren. Und in einer Gruppe, in der Selbstverteidigungsschule, lernt man halt auch über das zu reden, was eigentlich in einem Tief vergraben ist, wo man sich eigentlich gar nicht getraut hat, darüber zu reden. Wenn die Zuhörer deine Arbeit unterstützen möchten, was können sie tun? Also ganz klar natürlich mein Kanal auf YouTube abonnieren, da mit dabei sein. Dort können Sie gerne in die Kommentare schreiben, Sie werden merken, viele Leute sind dabei, viele Leute, die äh, wahrscheinlich aus denselben selben Fragen hatten oder selbe Fragen haben, wie Leute, Zuhörer, die jetzt vielleicht das gerade hören und sagen so, oh, Selbstverteidigung hier und da und da werden auch viele Antworten kommen, wenn auch nicht von mir persönlich was nicht mehr immer möglich ist bei über, äh, über 330.000 Leuten, kann ich nicht mehr jede Frage persönlich beantworten, aber die Community ist so groß und zusammengewachsen, dass quasi äh, die Worte meiner Community dasselbe Gewicht haben wie meine Worte. Und das ist halt ein schönes Miteinander und daher kann man da natürlich die Unterstützung fördern, auch gerade was es angeht, für mich ist dieser Kanal keine Bereicherung an mich selbst, sondern für mich ist dieser Kanal immer ein Geben gewesen, ohne zu verlangen, etwas zu nehmen. Kostenlos kann man bei mir selbst verteidigen auf youtube Gehen, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, denn ich finde, Selbstschutz sollte umsonst sein. Ja, vielen Dank für das Interview. Wir äh, blenden im Abspann dann noch äh, den, den Link an, dass äh, man deinen Kanal sofort findet. Kampfkunst ja. Lifestyle. Vielen Dank, dass du dir Zeit oh Gott, genommen hast für das Interview. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich verabschiede mich von unseren Zuhörern und bleiben Sie uns treu. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie auch den YouTube-Kanal von unser Politik-Blog. Dankeschön.